Ja, aber ich will ich will das letzte Item natürlich haben. Nein, wir gehen jetzt ohne. Es fehlt nur noch ein <lacht> Item. Also, wenn du jetzt aufhörst, dann weiß ich auch nicht. Das ist natürlich ein Scherz. Ich gehe jetzt zum Raumschiff und warte da auf dich. Dann können wir einen Race machen, wer als erstes mal Wayne besiegt. <lacht> ja, den ich dann sowieso verlieren werde. Ich... Die Sache ist die: ich weiß nicht, wie das läuft. also... Ich glaube, wenn einer Mother Brain besiegt, dann triggert der automatisch äh, den Timer für beide. Warum haben wir nur drei Super -Missals? Das, das glaube ich auch. Oder ein Kampf wird übersprungen oder so. Es war bei mir doch auch so, dass ich irgendwie. Wir ähm, werden doch, als, als wir irgendwie versucht haben, das Ganze zu so starten, dann wurde bei mir die, Se äh, die Session mit dem Raumschiff geskippt einfach. Okay. Keine Ahnung. Also kann, Nee, dass ich dann plötzlich eine Katze aufploppen sehe oder so. Ja, da sollten wir definitiv vorher speichern. Ja. Am oh. besten. Vielleicht können wir es ja gar nicht mal durchspielen, weil ein Bug. Also dafür ist. Aber das würde mich stark wundern. Also dafür ist das Ding schon zu lange in Entwicklung, würde ich behaupten. Ähm. Oh mein Gott, Lex. Ja. Okay. Ob es Reeks gibt, die es mit dem SNES Mini oder so spielen. Stimmt. Kann Ahnung, irgendwas verbauen so ein so. so Modul, WLAN Modul. Warte, ich schau. Wir haben 100% Items. Alter, was? Das, das glaube ich dir nicht. Das ist Clickbait. Glaubt ihm nicht. Glaubt mir. Okay, glaubt ihm. <lacht> ja, glaubt mir. Oder mir wird heim suchen. Und das wollte ihr nicht? Ja. Nein, weißt also, du, Erfahrung? Weißt was lustig ist, ich glaube ich werde sogar vor dir am Raumschiff sein. Obwohl ich zweimal den Weg gegangen bin. Um das Alten zu holen. Ja. Das passt schon, ich gehe gerne um Wege. Raus aus her. Aus Lower Norfair, um genau zu sein. Ich würde gerne nicht mehr weiterleben. Das ist sehr deep, Daniel. Ich weiß. Was soll ich machen? Muss doch noch Mutterkopf besiegen. Mutterkopf. <lacht> <lacht> <lacht> Ridley war doch auch irgendwie eine Anspielung auf ähm, Regisseur von von, keine von, von genau. Alien glaube ich sogar ja von Alien der passiert doch auch darauf ja wenn ich mich nicht irre so voller Energie aber wie der Name Metroid an sich entstanden ist bin ich ehrlich gesagt auch ziemlich gerne die waren halt krank im Kopf ich haben die MET-Brötchen gegessen und dachten an Androiden oder so finde es tatsächlich sehr gut, weil mit Brötchen sind lecker. Vor allem mit Zwiebeln, die man... Ich will sein, ich habe sie nie gegessen. Vor allem mit Zwiebeln, weil Dani findet es gut, dass Zwiebeln gegessen werden. Ich mag Zwiebeln wirklich sehr gerne. Können dir sagen, dass ich... Habt ihr es gehört? Kannibale. <lacht> ich bin halt tatsächlich vor dir am Schiff. Ja. Aber das macht nichts. Ist mir egal wer vor mir ist, denn.. Wir gehen beide zur Mutter gehören. Hm. Bin ich vor dir <lacht> bei Muttergehirn. Aber speicher natürlich erstmal ich speicher hier in äh, Raumschiff. Ich wie das Gebiet heißt. Warum speicherst du da? Ich speichere doch am Raumschiff. Ich trau mich nicht. Opfer. <lacht> <lacht> So. So, ich nehme am besten denselben Weg wieder raus, den ich eben schon genommen habe, um all die Items zu sammeln. Das ist gut. Ja, weil... Ich war so schlau und habe mir vor der Aufnahme mal eine kleine Route gezeichnet, wo man lang sollte, um die Items relativ schnell zu sammeln, die hm. wir halt vergessen hatten. Das ist gut. Ja. Ich weiß. Ich meine, das hat uns einiges erspart, will ich behaupten. Ähm. Bist du sicher? Wir haben wirklich alles. Steht ja. so irgendwo sogar? Hast du alles auf bei äh, Multitroid? Da gibt es irgendwo ein, ein äh, Inventory und wenn du da siehst dann steht da Item 100%. Ach so, ja, ja, okay. Okay, nice. Das ist sehr gut. Hilfe. Hilfe! Diese Pflanzen hier, wo Hilf man dir selbst. Du sollst <lacht> mir helfen, weil wenn du sterbe stirbst du auch. <lacht> das stimmt. <lacht> So läuft das. Und zu den 100% gehört übrigens für mich nicht. Wir haben 1136 Felder von 1240 besucht im Spiel. Es werden noch ein paar dazukommen. Aber halt wegen Mother Brain, aber ja. Jetzt weiß ich, was Leute unter Seelen verwandt. <lacht> <lacht> Meinst du Wenn der eine stirbt, stirbt auch der andere. Ja? <lacht> Wie eine Voodoo-Puppe oder so. Oh man. Oder so ähnlich, zumindest. Soll ich einfach schon zum Other Brain gehen? Kann schon mal hingehen. Ich gehe zum Raumschiff. Nochmal. So, ich speichere. Dann noch die Metroids töten, die richtig nerven. 230 Missiles. Boah, das ist auch... Das ist auch heftig und äh, 50 äh, vom Super Missiles was weiß ich noch. Ja. Ach ja. Ich wünsche nur, ich würde nicht die ganze Energie verlieren wegen irgendwas. Wo, wo, nicht, gehst, du wo gehst du lang? Ich gehe den Weg gerne, okay? Das ist nostalgisch. Das ist ein verdammt langer Weg. Ich weiß, aber. Ich hab zu tun. Ich kenne mich nicht so gut aus, verstehst du? Und ich bin nicht auf die Karte. Du hast eine Map. Nein, das stimmt nicht. Er lügt. Wir machen das alles blind. Gehst du jetzt direkt zum Marble Brain oder gehst du zum Raumschiff? Ich geh zum Raumschiff nochmal am Bett. Oh man, dann hättest du zumindest eine coole Route gehabt, wenn du direkt zum Raumschiff, äh, direkt zum Marble Brain gegangen wärst. Oder ich gehe zum Arbeit. Mir ist mir egal, wo. Ich meine geh. ich, mein, ich gehe. Ich, geh ich geh eh zum Boss. Es ist Ich werd muss eben eh früher mit dem Boss fertig sein als du. Na stimmt. Aber hey, dann haben wir wenigstens wir wenigstens am selben Ort. Ja. Hä? Was bin ich da für einen komischen Weg? Wo bin ich jetzt hier reingegangen? Etwa um die Glühwürmchen zu töten. Da gibt es nur Missile auflade Aufladung. Ja. an schon was hier durchzulaufen. Ja. No shit. Daniel. Was gibt's? <lacht> ich bin ein Ich gleich auch. Warte auf mich. <lacht> das bringt ja gar nichts, aber... Nein, geh weiter. Es wäre halt eigentlich sinnvoll, wenn du irgendwie zum Raumschiff gehst und aufheilst. Aber dann wär's Wir halt haben 5 Energie. Okay. Aber anders... Ja, halt eher für Missiles und so. Aber... Ganz ehrlich, ich glaube, es wäre langweilig für dich sonst. Ich meine, mir recht, ehrlich gesagt. Aber okay, machen wir mach wie... Äh, ich ich gehe einfach zu, zu dir. Ja, nee, die Sache ist, es wäre halt... Äh, relativ langweilig sonst. Für dich. Ist okay. Ich komme damit klar. Ich sehe schon, du hast ja aufgeräumt. Es wäre so cool, wenn die menschen jetzt nicht da wären, aber... ich. Bekämpfe. Ähm... Wir müssten eigentlich für dich nicht da sein Vielleicht soll ich hier speichern oh, ich mag es nicht dass man die ganze zeit select durchdrücken muss damit ich den eis damit ich den -Statt die Salz habe tatsächlich das was, musst du ich muss ja die äh, metalls mit eisbeam erstmal anschießen und dann muss ich einmal das ding durchwechseln damit ich wieder pass auf pass auf ich habe etwas herausgefunden und zwar wenn du y drückst dann liegt das Item was... Ein was? Das hab ich... Wenn du Y dann drückst, dann legst du das tatsächlich früher ab Und das habe ich auch erst Ach du Scheiße ab, Leider Warum weiß ich das Das ist so nützlich Lass mich raten, du musst das... Lass mich raten, du musst das gerade keine Missiles... Äh, keine Metroids bekämpfen Nein du, du räumst quasi auf <lacht> und, und ich laufe hier einfach nur durch, ich folge... Oh nein, hier ist noch ein Ja, in dem Raum hab ich, bin ich noch nicht fertig die werden <lacht> erst gespeichert, wenn der Raum einmal geklärt worden ist. Ich hab ihn erledigt. Oh Gott, hier ist ja noch einer. Ich warte besser, bis du <lacht> in den nächsten Raum gehst. Spaß. Ja, und, warte, in den Raum muss ich erst fertig machen, bevor. So, jetzt, jetzt sind keine Metroids mehr da. Ja, ich hab. Auch ein paar bekämpft hier. Ja, da müssen jetzt keine Metroids mehr sein für dich, oder? Nee. Es ist voll interessant, eigentlich. So, als wärst du wirklich hier. <lacht> ja. Aber ich bin vor dir. Ja. Alter, also der so. Was ist eigentlich mit der Cutscene mit dem Super Metroid? Ich hoffe, ich sehe dich jetzt einfach, wie du da stirbst. Ja, Nein, ich, ich bin jetzt auch bei der Cutscene. Hi, wie geht's dir? Ich das hoffe, ist du hast, cool. bevor du zu Touring gegangen bist, hast du da gespeichert eigentlich. Ja. Oh, geh, geh nicht zur Cutscene, geh nicht zur Cutscene. Es ist schon zu spät, Rocky. Es ist zu spät. Ich, ich habe Angst, was passiert jetzt? Ja, weil es könnte sein, dass nachher, wenn wir beide gleichzeitig Energie verlieren, dass wir beide dann sterben. Ja, das ist das. Ist, äh, damit haben wir ja. das trifft nicht zu, <lacht> zumindest für diese Karte Ja, ich glaube, wir waren einfach zum Glück weit genug auseinander. Oh, okay. Hast du das gespeichert? Hast du gespeichert, Frau Turian? Ja. Okay. Das war ein Fehler, oder? Ich weiß, ich, also du kannst noch zurückgehen, wenn du jetzt nicht durch den Raum gehst. Durch welchen? Durch jetzt, wenn du jetzt ins nächsten Raum gehst, kommst du nicht mehr zurück. Dann... Oh, wir haben alles aufgeheilt. Ja, hier ist eine Aufladestation. Also, am, am besten wäre es vielleicht, wenn du doch draußen bleibst, aber keine Ahnung. Okay, okay. Ich weiß also halt lass, nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was passiert. Ich auch nicht. Ich glaube, ich, ich kann nicht rausgehen. <lacht> Ups. Nee, das ich heißt, nicht. ich müsste sterben. Nein, Aber ich, du wenn ja, du auch stirbst du auch. Und, du müsstest ja. eigentlich rausgehen können. Nein, die Tür ist grau. Oh, dann war das schon die Tür. Ja, okay. Naja, kann zurück äh, <lacht> Bei Mother Brain weiß nicht. Ich glaube, da warte ich einfach. Ja, <lacht> die Tür. ja das wäre vielleicht sogar besser. Der Kampf dauert sehr lange. Soll ich mir jetzt bei Mother Brain? Ich habe zur Not nicht. Tja, ähm, viel Spaß da drin. Ja. Mother -Brain, ja, Brain ist ja gar nicht so schwer in dem Spiel, von daher. Ja, zum Glück. In Zero Mission finde ich die, die richtig nervig. kennst ja speedrun Taktiken Was? Ich, ich kenne Zero Mission nicht. <lacht> Ach, du redest die ganze Zeit von Metroid 2. Ja. So, Mother <lacht> Brain 1 ist schon mal tot. Aber wenn dann das Fan Remake oder wenn <lacht> gibt's gar nicht in Metroid 2. Ich weiß. Glaube ich. In, äh, gibt's hier es gibt sie aber. Es wäre cool, cool, wenn. Wobei. Du kannst glaube ich nirgendwo Items farmen, oder? Doch, hier sind so kleine Donuts, glaube ich. Ja, fahr ich mal, nicht. fahr mal. Farms. Farm wenn es geht. Ich habe keine Missiles mehr. Super Missiles mehr. Ich kann nicht farmen. Moment. Deshalb wäre es oh, halt oh cool. Ey. Deshalb wäre es vielleicht cool gewesen, wenn du draußen bleibst. Aber naja. Aber ich habe keine Wa okay, tut mir leid. <lacht> ja, ist halt ein bisschen blöd bei so einem Boss, wo es dann am Ende darauf geht, dass du eine gewisse Zeit hast. Ich habe gleich keine Missiles mehr. Ich stimmt wegen der Zeit, da frage ich mich auch. Wenn sie. Wenn du es schaffst, aber bei mir ab. Dann. Okay, warte, jetzt aufpassen, jetzt aufpassen! Jetzt kommt der Hyperbeam von ihr. Und hab nur noch ein Leben gleich. Okay. Soll ich damit hier abhauen? Quasi? Ja. Jetzt ja, dürfte es tot sein. Eigentlich. Ich denke. Aber jetzt bitte ne gucken, dass du nicht getroffen wirst, weil sonst sterben wir. Ja. Ich hau ab in den Speicherraum. Da bin ich sicher. kommst du der Super Metroid, oder? Oh. Ich hau gar keine. gar keine Waffen mehr. Ich seh's. Ah, ich verliere Leben. Ja. Ich verliere Leben. Ich hab Angst zu sterben. Ich kann nichts machen. Oh mein Gott, ich, ich hoffe, ich... Okay, Daniel, ich, bin, ich, ich bin sterbe! Nicht ich sterbe! Oh nein, ich nicht. Oh nein, das ist ein super Metroid. Das heißt, ich werde aufgeheilt aus dem Nichts. Meine Samos müssen ich eigentlich fragen. <lacht> Was passiert hier eigentlich? <lacht> eigentlich schon die ganze Zeit über. Das ist kein Problem. Hm. Es ist, es tut so gut, diesen Item-Tracker sehen. Noch die Tiere und dann. Äh, dann soll das gehen. Oh Mann, ich werde aufgeheilt. Aus dem Nichts. Ja. So, der schwierigste Teil ist vorbei. Also, Mother Brain 3 ist halt. Mother Brain 3. frage mich, ob ich da jetzt auch reingehen sollte, aber ich habe Angst, dass ich gegen die kämpfen. Nein, warte du bis. Du kannst ja eigentlich reingehen, aber und dann gucken, ob was was passiert. Weil du kannst aus dem Raum. Und ich Zeit habe noch. Du müsstest jetzt einen Hyperbeam haben. Wie ich das? LOL, ich hab den tatsächlich nicht ah. tatsächlich, <lacht> ka tatsächlich kann man damit im Randomizer, wenn man den, oder was heißt nicht im Randomizer, wenn man ähm, Crowd Control macht und den Hyperbeam bekommt, kann man tatsächlich damit teilweise an manchen, bei manchen Gegnern ähm, ähm, das Spiel crashen, weil logischerweise kein Hyperbeam erwartet wird. Zum Beispiel bei Crate kann man das machen. Oder wenn man in Mother Brain hinein, äh, sparkt, dann kann man auch das Spiel crashen. So, <lacht> es wird jetzt gleich. Ja, die Zeit läuft. Bei mir nicht. Doch. Okay, okay. renn. Warum ist da ein Isaac? Renn. Warum ist Isaac bei meinem Item Tracker? Bei mir Siehst auch. Bei mir auch, weil, weil, weil, weil die weil die armen ähm, Tiere weinen. Weil sie sterben. Wie cool! Wie cool sind diese Entwickler hier? Ich, ich wusste das ehrlich gesagt nicht. Bei mir, ich kann, ich kann auch fliehen. gehören ist tot. Ah, nee. Bei mir hängt sie dann noch am... Äh, wo muss man lang? Ich weiß den Weg hier nicht. Das ist das Problem. Oh, okay. Ich hab den Weg. Du musst den zweiten Weg von unten nehmen. Gleich. Äh, Rocky, ich, ich kann... Ich kann nicht an Motherbrain vorbei, sie ist da noch, aber sie macht nicht die Augen auf und ist tot. Äh, und ich kann da nicht vorbei. Ich gehe zurück. Ja, versuchen wir, ob das geht. Ich habe und ich habe Angst, irgendwas auszulösen, was ich ja, töten könnte. Ja, geht zurück. Hab, ja, es gibt eigentlich nichts Gefährliches, was mich töten kann. weil, weil, weil ich bin Samus gott Ich bin auch Samus -Gott, nur kann ich nicht. Das heißt, ich werde... Ich bin einfach der, der stirbt. Das ist wie eine traurige Ich See, weiß, oder? ich weiß halt nicht... Soweit ich, ich weiß, kann man das Spiel nur beenden, wenn beide im Raumschiff sind. Warum guck einfach mal... Schau mal, ob du zurückgehen kannst. Oh Scheiße, die Lava kommt. Ich weiß halt nicht mal, ob du rechtzeitig... Nein, auf keinen Fall rechtzeitig. Äh, oder? Ich rette auf jeden Fall die Tiere. Da denkt er ja an die Tiere, aber nicht an dich. Ja, ich kann dir nicht helfen, du musst dir selbst, ja, selbst helfen. Ich meine, ich habe zwar irgendeinen Hyper-Beam aus Gründen. Oh mein Gott, das Spiel ist bei mir verglitscht. <lacht> die gerade. No. Okay. Ich meine, der Timer. Ja, was ist passiert? Okay. Okay. <lacht> du wirst es sehen. Ich komme auch nicht so. Wir werden es sehen, vielleicht müssen wir den Kampf nochmal machen. Nein, also ich, ich würde sagen, wenn du beim Raum Okay, das Spiel für uns als beendet. Okay. Didi -didid Save. Ja! Ah, oh, der gute Isaac. Ah, oh, das hat ich gerade sehr glücklich gemacht. Wir müssen weiter. Ja. Wir müssen weiter. Ich werde sie zurückgelassen. Ich bin ich nur ein... an Heldentod. Ich bin nur <lacht> ein Raum entfernt von daher. Ja. Wobei ich gern gewusst hätte, was die Ingame-Zeit ist, die wir haben. Ich glaube, das wäre dann auch. Wie hier bei mir. das Ich sehr bin interessant, drin. Was ich da jetzt muss. Du bist drin. Läuft bei dir im Sind wir mal gespannt, was passiert bei mir? Ich meine, ich kann nicht zurück. wenn ich Und wenn ich versuche, durch sie durchzulaufen, lässt sie mich nicht. Ich krieg Schaden. <lacht> Sterb ich jetzt ernsthaft? Ich bin nicht mal im Spiel. Wie? Du bist nicht mal also im nicht Spiel. Also nicht im Spiel, ich bin halt. Ich hab halt keine leben Lebenanzeigen, weil ich die Cutscene habe. Du hast die Cutscene. Ja. Die Endcutscene. Aber du kannst doch nicht in der Cutscene sterben. <lacht> keine Ahnung. Wenn, dann crash das Spiel höchstwahrscheinlich. Oh mein Gott. Und da das fliegen die kleinen armen ähm, Tiere. Oh. Ist bei dir gerade auch Multitoid weg? Ja. Bist du gestorben? Ja. Die Zeit ist abgelaufen. Glaube ich zumindest. Jetzt habe ich nicht auf die Zeit geschaut. Ich glaube, 4 Stunden 21 hatten wir. Du bist noch bei den Credits? Ja, ich ja, jetzt kommen die Credits. Oh mein Gott, okay. Dann ist das Spiel beendet, Leute. Ja, ja. Ich bin an einem Heldentod gestorben, aber... Nur damit ihr oh, ist. jetzt? Das Spiel ist gecrashed. Na jetzt bin ich. Bei mir zumindest. Bei mir bin ich. Bei mir hat. Bist du alleine im. Äh, in der Welt. Ja. ja. Der arme, der traurige Pepe, der Out of Bounds gestorben ist. <lacht> Stimmt. Wobei, das passiert. Das ist wo, wobei das ist kein Out of Bounds, aber der arme Pepe ist gestorben. It's <lacht> Batman. Weißt du, genau so, dass das, Ich bin echt froh, diesen Emote letzten Endes aus zu haben, Deswegen. Ja. Hm. Es, ja ist, es ist schon sehr gut. Es war schon sehr gut. Auch wenn mir leider der... Der Pogchamp ist so geflohen, der Einzige, der <lacht> ich so zurückgelassen. Das ist ein richtiger Pogchamp-Moment, dass man überlebt. Hey, vor allem steht bei mir jetzt beim Tracker, dass die Tiere nicht gerettet worden sind. Wegen dir. Oha. Auf jeden Fall, wir haben die Tiere gerettet. Daniel ist nur schuld, dass, dass er wollte unbedingt mit. <lacht> Aber egal. Wir haben 100% gemacht. Das bedeutet, wir haben hier 100%. Was gibt es da noch zu sagen? Mal gucken, was, Sam was Samus noch gleich anhat. Das ist ja auch wichtig. Ich sie, sie zieht ihren Helm ab und dann ist es. Keine Ahnung, wir haben halt, rela wir haben halt relativ lange gebraucht, 100% Aber wir, haben, aber wir haben 100% Gold und das gibt meistens auch nochmal was besonderes Wie viele ich Leute sind das? Wie viele das? Viel ja. Leute haben daran gearbeitet? Das, ich dachte das war nur Miyamoto das <lacht> Ich auch, aber... Das kann doch scheinbar sein. hat er ein Entwicklerteam oder sowas Ja wie, wie, wie können sie nur? Der gute Moto. Ja. Oh, Samus. Was hast du an? The fuck? Produce by Dear Force. Ja, das sind äh, die Entwickler des Multitroids. Die haben sich eingebaut in die Credits und Samus zieht ihren Helm aus. Das, wow. Das ist der Dank für 100%. Und wir waren, Hä? Dabei waren wir sogar schneller als. Das ja, aber Mann. ich glaube, wir haben dennoch zu wenig, zu lange gebraucht. Was? Okay, your rate for collection item is 100%. Nice. Und das freut mich. Ja. Und... Ja, ich, ich, bei ich, mir sind sie zwar nur ein Standbild, aber... Ist okay. Ja, ich, ich glaube, das war's mit Super Metroid. Erneut. Ja, aber diesmal richtig cool und keine Ahnung, ob wir irgendwann nochmal Super Metroid machen werden, in einer anderen Form. Auf jeden Fall, das hat fand ich zumindest sehr viel Spaß gemacht und es ist halt mega cool und wenn ihr das unbedingt auch ausprobieren wollt mit Freunden oder so, ähm, geht auf Multitroid.com ähm, Es gibt auch einen Discord-Server, wo der Entwickler sehr sehr nett ist und euch hilft, das einzurichten und er hat auch uns geholfen dabei und ähm, ja Danke fürs dabei sein und wir sehen euch bei der nächsten Mission. Bis bald. <lacht> Bis bald. <lacht>